Hallo! Herzlich Willkommen hier im Kreativ Valley! Heute wieder mit einer Scherzfrage! Genau! Max und die Scherzfrage. <lacht> okay! Bereit? Ganz einfach! In welchem Haus wohnen die Katzen? Na? Im Hahaha! <lacht> Ja, ich weiß, der war flach. Aber so sind die Scherzfragen nun mal. Okay, na dann, tschüss ihr Lieben, euer Maxi.